I'm <tries> gonna Mein Name ist Yvonne Tamburini, ich arbeite bei der Polizei Berlin. Ich bin verantwortlich für die Social Media Accounts der Polizei Berlin und Sie finden mich auch unter polizeiberlin-e für Polizei Berlin Einsatz auf Twitter. Wir haben geschaut und festgestellt, die Mediennutzung hat sich verändert. Unsere Reichweite hat sich kontinuierlich nicht gesteigert. Ganz klar, ähm, der Bürger rennt heute mit dem Smartphone rum und möchte Informationen auf seinem Smartphone haben. Und da ist ein guter Weg, ähm, Twitter zu nutzen. Und dass der Bürger einfach in Echtzeit unsere Informationen bekommt. Auf, genau auf diesem Kanal hat sich eine Menge getan. 2.000 Tweets, 45.000 Follower. 30 Millionen Mal wurden Tweets gelesen. Mit diesem Medieninteresse Einmal quer durch die Republik, damit hätten wir nie gerechnet. Die Aktion 24 Stunden war eine Aktion, die wir uns überlegt haben im Zeitraum der Nachwuchsgewinnung. Wir wollten einfach ein bisschen mediale Öffentlichkeit schaffen, aber wir wollten auch der Stadt zeigen, was machen wir eigentlich. Eine 12 Stunden Wache war der tiefere Blick danach. Was passiert eigentlich nach einem Notruf? Diese zwölf Stunden haben wir halt die funkwang begleitet. Das war ein Notruf, der ging auch wieder in der Notrufzentrale ein. Da hat ein besorgter Bürger angerufen und gesagt, bei mir läuft hier ein Kamel auf der Straße. Das gehörte zu einem kleinen Zirkus. Ja, und die Kollegen haben dann noch einen schönen Abschlusstweet mit Foto zu diesem Kamel gemacht. Das sind Tweets, die sie 24 Stunden Polizei gelesen haben, ist null Fiktion dabei. Also wir, wir sind Teil der Gespräche, und wenn man Teil der Gespräche ist, kann man auch das Empfinden der Community für die Polizei Berlin daraus ablesen. Und jetzt kann man schon mal sehen, wie ein Teil der Community die Polizei Berlin empfindet, in bestimmten Situationen. Und das ist so ein Feedback ist schon gut. Witter ist schon ein Dialogkanal, und wenn die Fragen einfach zu beantworten sind oder auch, oftmals sind es auch sinnvolle Fragen, die einfach dem Serviceanspruch ähm, genügen, dann werden wir einfach antworten. Musik